Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Heute mit den 8 Punkten, die du auf dem Weg zum Top-Producer in deinem MLM-Business beachten solltest. Ja, es geht einfach darum... Ähm ja, über diese acht Punkte mal mit dir zu sprechen, die du einfach brauchst, wenn du ja erfolgreich dein MLM-Business aufbauen willst. Und letzten Endes geht es einfach darum, zunächst mal dich zu fokussieren auf das, was dir letzten Endes Geld bringt, diese einkommenserhöhenden äh, Aktivitäten. Ja, einfach dich drauf zu fokussieren, ja, zu sponsern und zu verkaufen. Und wenn du so willst, gibt es nämlich einfach nur zwei Dinge, die dir ähm, tatsächlich Geld bringen. Das ist einmal ähm, der Verkauf von Produkten, ich schreibe das einfach mal hier dazu und ähm, das Rekrutieren neuer neuer Vertriebspartner, okay so und ähm, ja, im Network Marketing sind es eben diese zwei Dinge, die dich auf der Karriere leider eben nach oben bringen. Das ist das Rekrutieren neuer Vertriebspartner und der Verkauf der Produkte an den Endkunden quasi. Und du wirst keinen Erfolg haben, ja, wenn du dich nicht auf diese beiden Aktivitäten fokussierst und das ist einfach nichts anderes als die ungeschminkte Wahrheit und wenn dir da jemand was anderes sagt, dann äh, würde ich das nochmal genau überprüfen, ob das tatsächlich so stimmt. Ähm, wenn du nicht weißt, ähm, wie es geht, ja, dann bist auch du dafür verantwortlich, das zu lernen, ja, niemand ich höre immer so oft, ja, meine Ableihen unterstützt mich nicht oder ähm, das funktioniert so nicht und es ist völlig egal, ja, weil es geht einfach darum, dass du für dich verantwortlich bist, diese Dinge zu lernen, ja, und wenn etwas bei dir nicht funktioniert, dann bist du dafür verantwortlich, ja, ähm, zu lernen, wie es geht oder zu schauen, wie du es besser machen kannst, also nicht dein Sponsor ist dafür verantwortlich oder deine Partner, sondern du allein ähm, bist für deinen Erfolg verantwortlich, ja, du musst aktiv werden und ins Handeln kommen, lernen, das Ganze umsetzen, ja, wieder lernen, wieder umsetzen und es immer und immer wieder. Wieder und das ist deine Aufgabe, und dazu solltest du einfach bereit sein, weil der Erfolg wächst einfach ja mit, mit deinem Wissen und mit den Erfahrungen, die du sammelst, und äh, mit deinem Wissen. Und wenn du das natürlich dann halt auch umsetzt, also Praxis ist da auch immer ganz, ganz wichtig. Ähm, dann ist äh, entscheidend die Einstellung und die Sicht, die du auf eben dein, auf dein Business hast, ja, ähm, was das, also das, was du über dich und über dein Geschäft ähm, denkst und fühlst, ja, ähm, das. Das wirkt sich äh, unmittelbar auch auf den Erfolg von deinem Geschäft aus, ja, machst du es eher als Hobby, ja, mal hier, mal da, ähm, oder willst du dir einfach ein, ein richtiges Business aufbauen, und wenn du sagst, okay, ich will mir ein richtiges Business aufbauen, dann solltest du das Ganze auch professionell angehen, ja, ähm, es gibt ähm, Ansichten zum Beispiel, die helfen dir, ja, ähm, dein, äh, dein Business leichter aufzubauen und dann gibt es eben Ansichten oder Einstellungen, ja, die sorgen dafür einfach, dass es eben halt schwieriger wird. Und wenn du denkst, dass es leicht ist, ja, gute Kunden zu finden, wenn du denkst, dass du gute Kunden hast, ja, die viel bei dir kaufen, dann ist es halt viel leichter, als wenn du denkst, ja, dass es schwierig ist, neue Kunden zu gewinnen. Ja, ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Ähm, ich höre das so oft, dass, dass äh, Leute sich darüber beklagen, was alles nicht funktioniert, wie schwer das ist, dass sie nicht die geeigneten Kunden haben. Ja, wie willst du äh, mit, mit, mit, mit dieser Einstellung attraktiv auf, auf, auf deine Kunden wirken, wenn du, ähm, wenn du nicht an deine Kunden letzten Endes glaubst, ja. Es ist einfach wichtig, dass äh, Network Marketing ist halt einfach ein Geschäft von Mensch zu Mensch, ja. Und deswegen musst du an deine Fähigkeiten glauben und, ähm, ja, eben dann halt auch an die Fähigkeiten der anderen. Ja. Ähm, Punkt 3 ist lerne wie du Leads für dein für dein Business gewinnst. Ja. Ähm, lerne einfach ja wie du wie du Lead Capture Seiten oder Landing Pages wie auch immer du es nennen willst ähm, baust, lerne, wie du Traffic, äh, also Besucher auf diese Seiten ähm, bekommst, ja. Lerne, ja, was warmer, was kalter Traffic bedeutet und welche ähm, äh Landingpages du für welche Art von, von Traffic quasi einsetzen solltest, ja. Ähm, ich möchte jetzt hier bewusst nicht äh, so großartig drauf eingehen, weil ähm, das, äh, da können wir eigene Videos dafür machen und ähm, auf meinem Blog findest du da ähm, jede Menge weitere Infos dazu. Ich stelle dir den Link einfach zu meinem Blog unterhalb vom vom Video bereit ähm, Punkt 4 ähm, verfolge eine einfache Strategie ja also die Strategie sollte, sollte einfach sein ja du solltest ähm, oder beziehungsweise ich fange anders an, letzten Endes verdienst du Geld, ja, indem etwas verkauft wird. ja. Und das ist der Kern der Sache. Und dazu musst du halt jemandem dein Business oder eben deine Produkte zeigen, ja, damit die Person dann dementsprechend kaufen kann. Und es das heißt nun einfach Folgendes, dass du dir eine, eine Liste aufbaust mit Interessenten, ja, denen du dann im Anschluss eben dein Business oder deine Produkte ja, präsentieren kannst. Und die, die Strategie ist dann eigentlich der, der, der Weg letzten Endes zum Ziel, ja. Und ähm, du musst einfach eine Strategie verwenden, die, ja, die deine Partner leicht umsetzen können, weil nur dann ist das Ganze halt auch duplizierbar. Ähm, versuch, ähm, ja, geeignete Präsentationswerkzeuge entweder zu kreieren oder von deiner ähm, Partnergesellschaft, ähm, ja, zu verwenden. So ist einfach eben, wenn du zum Beispiel das in Form von einer DVD oder von einer CD machst, wenn deine Partner die weitergeben, dann ist einfach sichergestellt, dass ja, die Botschaft bei jedem Interessenten eben gleich ankommt und nicht äh, irgendwie äh, verwässert wird. Ähm, fünfter Punkt: Lerne, wie du eine Beziehung zu deiner Liste aufbaust. Und hier ist es einfach so: Du kannst entweder über die Masse gehen und kannst sagen, nee, ich baue eine große Liste auf und dann kaufen da quasi, ich sag mal, von 300 Leuten kauft dann einer was, ja? Oder du gehst einfach dran und versuchst eine Beziehung aufzubauen, so dass du mit einer kleinen Liste, die vielleicht insgesamt nur 300 Personen umfasst, ähm, vielleicht aber 30 kaufen, ja? Und da musst du einfach für dich entscheiden, was dir lieber ist, ja? Ähm, ich denke, es macht durchaus Sinn, dass du dich auch darauf konzentrierst, mit einer kleinen Liste ja gutes Geld zu verdienen. Und wie schaffst du das? Ganz einfach, indem du äh, Wert für diese per, äh, Personen schaffst, ja. Ähm, ich mache das einfach gerade mal hier ähm, ähm, drunter, ja. Ähm, ich nenne das einfach jetzt mal hier Mehrwert, ja. Dass du äh, den Menschen äh, einen Wert gibst, ja, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Dass du, äh, ja, mit ihnen, ja, telefonierst. Ihre, ihre Probleme kennst zum Beispiel, dass du ja eben gutes Marketing betreibst, ja, dass du zum Beispiel in deinen E-Mails äh, gute Überschriften verwendest, also gute Betreffzeilen, die, die interessant, die ansprechend sind, dass die Leute quasi auch äh, drauf klicken, ja. Ähm, dann solltest du im, im sechsten Punkt eben dementsprechend lernen, wie du ja richtig verkaufst und ähm, wie du deine Verkaufsgespräche zum Abschluss führst, ja. Ähm, du solltest darauf äh, ähm, achten dass menschen eben keine produkte kaufen sondern dass sie lösungen kaufen ja und ähm, finde einfach die probleme deiner interessenten raus und Biete ihnen dann die Lösung für ihr Problem. Schaff es einfach, ja, dass die Menschen daran glauben, dass das, was äh, du eben ihnen sagst, dass das die ideale Lösung ist. Und dann werden sie eben deiner Empfehlung folgen und werden auch bei dir einsteigen. Und ähm, dann ist natürlich eben auch wichtig, ja, dass du lernst, einfach richtig zu präsentieren, dass du dein Business richtig präsentierst. Ähm, Hierzu kann ich dir einfach nur ein Buch empfehlen, das nennt sich GoPro von Eric Warry. Kann ich dir den Link auch gerne unter, unter, unter dem Video bereitstellen. Aber grundsätzlich ist eine, hat eine gute Präsentation einfach folgende Bausteine. Ich mache dir die auch hier nochmal mit dazu. Das ist zum einen Aufmerksamkeit erzeugen. Das ist die Aufmerksamkeit erzeugen. Dann klar die Beziehung aufbauen. Deines, das geht halt auch sehr gut durch deine Story zum Beispiel, dass die Menschen sich ja mit dir auch identifizieren können, dass du die Probleme äh, ansprichst, dass du dann aber auch eine Lösung aufzeigst für das Problem, dass du, ja, ähm, Referenzen vorweist, wenn du welche hast, ja, wenn du keine hast, kannst du auch, ähm, ich sag mal, Beweise von, von anderen, ja, vorlegen. Einfach, es geht einfach darum, dass man sieht, dass deine Lösung, dass da tatsächlich, dass das funktioniert, ja. Ähm, dass du die Vorteile, äh, der, also deiner Lösung quasi, ähm, kommunizierst, da, dass die Menschen auch wissen, was, warum sie mit dir zusammenarbeiten sollten, warum deine Lösung eben äh, ideal ist, ähm, dass du dann eben ein, ein Angebot unterbreitest, am besten eins, was, was unwiderstehlich ist und dann zum Schluss darf gar, auf gar keinen Fall fehlen, ob das jetzt in einem Blogpost ist oder äh, in einem Webinar oder, oder wo auch immer, ist ein sogenannter Call, call to Action. Aufruf zum Handeln, ja, dass die Leute auch ganz genau wissen, was sie jetzt als nächstes dann dementsprechend machen sollen. Und dann haben wir hier noch ganz zum Schluss der letzte Punkt, ist aber meiner Meinung nach der, der, der, der allerwichtigste, ist, dass du eine klare Vision von deiner Zukunft entwickelst, dass du dir klare Ziele setzt, dass du ein klares Bild davon hast, was du in Zukunft erreichen willst, was du haben willst, wie viel du davon willst, wann du es haben willst und so weiter und so fort. Ja. Du brauchst einfach diese Ziele, die dich antreiben und die dich weitermachen lassen, wenn du auf Probleme stößt oder wenn Probleme auftauchen. Und eins, glaub mir, ähm, auch bei dir wird es Probleme geben. Ja? Also ich kenne niemanden, äh, der an die Spitze wollte oder der an der Spitze ist, ja, ähm, der keine Probleme hatte, der keine Probleme lösen musste. Und wenn du da hoch willst, ja, wenn du die Karriere leider in deinem Unternehmen hoch willst, dann gibt es eben einfach dann werden früher oder später Schwierigkeiten auftreten, es werden Probleme auftreten und deine Aufgabe ist es, diese ja, Schwierigkeiten auch zu meistern. Natürlich musst du nicht alle Fehler äh, machen. Ja, du kannst, ähm, du hast deine Ableihen immer, die dir zur Verfügung steht, Ja, Du kannst aus den Fehlern, die die gemacht haben, lernen. Äh, du musst nicht jeden Fehler nochmal äh, selbst machen, aber trotzdem wird es äh, Probleme geben, die einfach von dir zu lösen sind. Ja? Und ähm, zum Schluss möchte ich dir noch die Erfolgsformeln mit auf den Weg geben, ja. das ist einmal lernen, dann das Gelernte halt dementsprechend anwenden und ähm, das Ganze dann eben auch weitergeben. Und wenn du das beherzigst, dann ähm, hast du einen großen Schritt gemacht auf deinem Weg zum Erfolg. Ähm, wichtig ist, dass du ständig dazu lernst, das Gelernte umsetzt und es dann anderen Menschen zeigst, was du gelernt hast. Und das ist ja der Schlüssel ja, zum Erfolg. Und ich wünsche dir jetzt, viel Erfolg, alles, alles Gute und wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch ein Like oder einen Kommentar. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.